Habt ihr also eine Armee? Ach, die Peacekeeper. Die behandeln die Leute auch so. Hüte dich vor denen. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. Ich habe so ein paar harte Kerle getroffen, die von der neuen Ordnung gesprochen haben. Aber sah für mich genauso aus wie der alte Scheiß. Ja, hier ist es genauso. Und die Bekkars werden schlimmer. Erzähl mir mehr über sie. Sie betrachten sich selbst als rechtschaffende Beschützer. Sie sind gut im Töten von Infizierten. Das muss man ihnen lassen. Sehr effektive Killer. Ja, aber diese Rechtschaffenheit hat einen Preis. Vergiss das nie. Entweder du hältst dich an ihre Regeln oder du bist erledigt. Dieser Schutz für den Bazar fühlt sich mehr wie eine Besatzung an. Ich werde vorsichtig sein. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind ätzend, bringen ziemliche Unruhe in den Bazaar. Der Bazaar ist ein Pulverfass, ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Aha. gehen wir? Du wolltest mir etwas zeigen. Klar, mir nach. Was da? Hoffentlich erwartet uns keine Überraschung. Es wird dunkel. Sie werden bald aufwachen. Schnell, öffne die Kiste. Und im Gegenzug holen wir uns deinen Biomarker. Scheiße. Diebe! Warte. Nein, nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch. Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Kann nicht viel dazu sagen, aber Dylan, ein ehemaliger GRE-Wissenschaftler, hat es mir gegeben. Ein Typ namens Waltz hat ihn getötet. Bevor er starb, hat er mir den Schlüssel gegeben, damit Waltz ihn nicht bekommt. Scheinbar enthält er viele wichtige Informationen. Ich hoffe, ich finde mir ein Fischauge heraus. Hm, wir werden es ja sehen, stimmt's? Scheiße! Wir haben zu lange gebraucht! Plan B, lauf um dein Leben! Wir sind in der Nähe, mach schon! Geht's Licht! Äh, Harkon, äh... Na los! Acht auf! Schnell! Harkon! Da kommt ein Heuler! Scheiße! Biomarker! Keine Zeit! Wo hängt ein Heuler am Arsch! Biomarker! Hörst du nicht? Hinter uns! Ich sagte Biomarker! Hier! Und seiner? Er gehört zu mir! Ich muss seinen Biomarker Lass sehen! Lass uns wenigstens erstmal rein! Ich muss seinen Biomarker ah. sehen! Wie wär's mit Elektronik, hä? Aiden. Kill you! <laughs> Hättest ruhig noch warten können! Hätte ich fast. Wollte aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon! Jetzt sei nicht so ein Arsch! Schau mal, hier! Woher hast du? Das ist selten. Lass uns rein oder es wird noch seltener!